Im Süden des Fichtelgebirges wölbt sich der über 900 Meter hohe Granitrücken des Steinwaldes zu einem markanten Landschaftsbild auf. In dieser markanten und wunderschönen Landschaft eine Nacht draußen unter freiem Himmel verbringen. Unser erstes Ziel ist die Burgruine Weißenstein. Wir folgen den steinigen Weg in Richtung der Burg. Aus dem harten Urgestein haben Wind und Wetter steil aufragende, bizarr geformte Felsgruppen geschaffen. Der Naturpark Steinwald nimmt eine Fläche von 24.645 Hektar ein. Auf dem höchsten Felden steht der Rest des ehemaligen Burgfrieds der Burg, Mauerreste zeigen sehr gut die ehemaligen Befestigungsanlagen. Das ist die Burgruine Weißenstein. Gehen wir jetzt mal hoch auf dem Turm. Der Name der Steinwaldburg Weißenstein erscheint urkundlich erstmals am 21. März 1279 als Wistenstein. Die Burg Weißenstein dürfte 1560 endgültig aufgegeben worden sein. Die Bauten verfielen und begruben einen Teil der Mauern unter ihren Schutt. Der Turm verlor seinen Aufbau und sicher einen Teil seiner ursprünglichen Höhe. Die überlebensgroße Bronzestatue Mutter Erde auf der Südseite der Burganlage wurde im Rahmen des Projekts Kunst und Kultur am Weißen Stein aufgestellt. Die Figur verkörpert das Bodenständige und die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Die Frauenfigur wacht über die Burg. Wir lassen die Ruine zurück und begeben uns in den Wald. Immer wieder stoßen wir auf große, mit Moos bewachsene Steinformationen. Natürlich wäre uns so ein Platz zum Übernachten am liebsten. Angelehnt an den Stein, ein Feuer machen und die Zeit genießen. Doch leider liegen diese Steine zu nah an den Spaziergängerwegen. So müssen wir einfach weitersuchen. Fast nichts mehr machen. Und Feuer sieht man auch nicht perfekt. Wärmt. Und wärmt, ja. Wir erreichen die 865 Meter hoch gelegene Kapelle aus Holz und Granit im Steinwald. Der Name des Platzes, auf dem die Kapelle steht, heißt An der Kapelle. Es muss also schon früher ein solches Bauwerk bestanden haben. Nun müssen wir uns einen guten Platz für die Nacht suchen. Bei einer ausgiebigen und längeren Suche haben wir endlich einen Platz für die Nacht gefunden. Sattes Grün und umringt von jungen Fichtenbäumen. So soll es sein. Wir haben uns jetzt total kaputt gelatscht. Das ist sowas von lang rumgelaufen, bis wir mal einen Platz gefunden haben. Sind viele Jägerstände da gewesen und überhaupt. Übernachten wird jeder von uns unter einem Tarp. Ein Tab ist eine Regenplane, die über dem Schlafsack aufgespannt wird. Das ersetzt ein Zelt. Auch ein Regenponcho kann dort mühelos als Tarp-Ersatz verwendet werden. Darunter eine Plane, Isomatte und Schlafsack. Fertig ist das komplette Setup für die Nacht. Also ich habe wirklich heute Probleme gehabt, meinen Tarp aufzuspannen. Ich wollte es eigentlich ein bisschen schöner machen. Ah, jetzt habe ich es halt klassisch. Also man sieht es da hinten. Ich habe Probleme mit den Bäumen. Nachdem der Schlafplatz eingerichtet wurde, können wir zu dem gemütlichen Teil der Tour übergehen. Ich meine vor allen ein die Boah mhm. krass. Die Knöpfen Das sind doch keine Smarties, sondern Ja, Mhm, ja Kaugummi. <lacht> nicht dann nur mit fließt immer ja, wollte ich gestoppt mehr heute noch warm und man wollte und Jacken bisschen ja ein Stück, gehen wir mal spüten ja mal spüzen mal eine Downjacke da anziehen ja, ja, ich nicht, ich nicht, ich wenn ich den Ärmel finde äh, so koch immer hier aber ich habe hier immer meine Anzünder. 32 Stück die kosten glaube ich so ein Euro noch was kann es schweben überhaupt nicht her, da ist man zu teuer. So. Und es funktioniert. Ich habe es schon so. oft genug gesehen, dass ja. es funktioniert. Die billige Version, ja, absolut super. Die brennt ewig und billig mhm. ist auch. Nehme ja. ich nicht mehr Ja. Und wie ja. lange brennt jetzt so ein Würfelchen? Also ich habe meistens so ein Rüppchen drin. Ja. Und ungefähr um 10 Minuten. Reicht. Dann ich nach und so dann kocht es Ja, genau. Und das kocht sofort. Ja. Danach, dass er das verrußt, aber es ist egal. Du musst ja, so das beim Feuer auch. Ich habe so eine billige Tüte aus Stoff, wo es im Kaufhaus gibt. Mhm. Eine Einkaufstüte und da stecke ich sie rein. Eine schwarze Einkaufstüte, das sieht man direkt nicht. Und da kommt es dann rein und passt. Busch passt. Busch passt. Nein, Der macht einen ganz schön Rabatz, gell. Gegen den. Den kann der nicht mithalten. Ich habe meinen Gaskocher mit. Allerdings macht es der Wind etwas schwierig, das Wasser schnell zum Kochen zu bringen. Ein Windschutz wäre sehr sinnvoll gewesen. <lacht> Lass das schmecken. Was hast du gemacht eigentlich? Ähm, Suppe, also praktisch, äh, nur die, die Würfel halb mit frischem Knoblauch, fünf Stück. <lacht> und äh, eine Zwiebel rein gekocht und Brot Altes. So, wir werden jetzt hier ein bisschen gemütlich sitzen. Es ist ganz schön feucht am Boden. Es ist 20 vor 6. Und naja, schauen wir mal, Feuer werden wir auslassen heute. Also, äh, brauchen wir nicht, wollen wir auch gar nicht heute machen. Auch so naja, fast du so auch. Und ne? Suppe gegessen jetzt und jetzt machen wir gerade einen Tee. Naja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ein bisschen Ratschen und das war's dann eigentlich. Irgendwann ins Bett, oder? Opa, was sagst du? Und er ist auch gleich fertig. Bestimmt hat es noch einen Suppengeschmack drin, aber ist egal, ist eh nur Immer. Immer ist eh scharf. Teewurst. Teewurst oder E-Wurst? E <lacht> Vollmond heute Nacht bietet uns ein fantastisches Lichtspiel in diesem schönen Wald. So, ich überlege mir gerade, ob ich das so abgespannt lasse, so tief unten. Äh, fast wie ein Tippi, weil mir ist echt kalt. Ich bin das noch gar nicht gewohnt, diese... Wir haben jetzt 0 Grad, also Respekt... Damit habe ich jetzt gar nicht mal so gerechnet. Hier noch einen Blick aus meinem Schlafplatz. Dieser ist wirklich sehr gemütlich und auch relativ windgeschützt. In die Schuhe habe ich meinen Packsack gestopft, so kommt die Feuchtigkeit nicht in die Schuhe und morgens können sie trocken angezogen werden. Morgens um 7 Uhr bin ich aufgewacht und die Nacht war ruhig und man konnte gut schlafen. Die Nacht war mit minus 3 Grad, schon recht kalt und der Wind ist etwas stärker geworden. Guten Morgen. Ein Bisschen kalt. Jetzt schauen wir nach hier aus der macht. Guten Morgen. Guten Morgen. Bist du umgezogen heute Nacht? Nee, So. Ich im Winter mal schnell wir reden noch ein wenig über den letzten Abend und die schöne Nacht. Dann gibt es erstmal einen Kaffee. Ich nutze den Kocher noch, um meine Hände etwas aufzuwärmen, da sie doch wirklich etwas kalt geworden sind. Na ja, dann Brust. Guten Morgen. Wie war die Nacht? Windig. <lacht> aber wie? ja Windig war es. Ich, ich selber, ich habe gut geschlafen, wenn ich mal anfangen darf. <lacht> aber ich habe irgendwie stellenweise ziemlich gefroren. Mein tarp war nicht winddicht. Unten da ist durchgegangen. Da war es kalt für mich. Aber irgendwann in der Früh war es mir mollig warm. War so, ich glaube, ab vier war es dann vorbei, die Kälte. Dann habe ich auch endlich mal so richtig geschlafen. Mhm. War eigentlich angenehm. Ich habe das Tarp relativ zu gehabt. Vielleicht zeige ich euch das nach dem Frühstück irgendwann mal oder morgen. Wenn, wenn, wenn ich Lust habe. <lacht> hab, ja. Im Moment nicht so viel. Äh, was ich draus gemacht habe oder wie ich das mit dem Kartoma verbunden habe, war eine ganz gute Geschichte. Wie hast denn du geschlafen? Sau gut. <lacht> wie immer. <lacht> Sau. Gut. ich liege leicht schief drin. Prost, Moin. Prost. Ich liege leicht schief. Und durch diese Schieflage bin ich dann immer raus aus dem Zelt und rausgekommen aus dem Tent. Tent? Weißt, das, ja? Dann ich hier so <lacht> halb draußen, Ach so, ja. bin ich wieder reingekrochen. <lacht> Aber gut gegangen. So habe ich es eben aufgespannt, da drüben an die kleine Fichte. Und hier habe ich ein Seil, bin ich nur gespannt an den nächsten Baum, weil die Abstände von den Bäumen waren nicht optimal dafür. Da wir sind hinten das damit mehr Platz drunter ist. Expandern, Wie ihr seht, ist das eben ziemlich flexibel, wenn der Wind geht. Obwohl der Stecker gar nicht fest drin ist, hält es aber. In der Nacht habe ich das dann einfach hier den Expander abgemacht und darunter gespannt. Michi und dein Setup? Also wie immer halt ganz schnell aufgebaut. Seil, NVR-Tab und unten halt Decke und ja drauflegen mit Bodenfeuchtigkeit. mehr gibt es nicht zu sehen. Für uns war diese eine Nacht draußen in der Natur wieder einmal eine sehr gute Zeit, verbunden mit Natur und Freundschaft. Übertroffen werden kann das nur noch mit dieser atemberaubenden Landschaft. Ich kann nur jeden raten, geht raus in die Natur, weg von dem Alltagsstress und erlebt ein Mikro-Adventure einer besonderen Art. Equipment benötigt man am Anfang nicht viel, Rucksack, Isomatte und ein Schlafsack sind die Basics. Der Rest kommt mit der Zeit. Bevor es dann endgültig nach Hause geht, werden wir noch einen Kaffee trinken und über die schöne Zeit reden. Abonniert meinen Kanal und folgt uns in die Natur. Da schafft es die Kamera nicht das Recht. <lacht> <lacht> Schon schön mit dem Mond, aber leider schafft es die Kamera nicht das Recht. <lacht> das rechtliche einzufangen. Schon schön mit dem Mond da. Wir haben vollen Mond, vollen Mond und ich kann hier nichts bedienen irgendwie. Hm, nicht schlecht wäre das geht nicht. Ja, auf alle vier mit Brauch an, oder? Das war's doch. Nein, ich hab mir vorhin Oh Mann! Mich hat ein Steinwald kaputt gemacht. Ja, ich wollte dazu dem Zuliegen auf alten Brauch, aber. Oh Mann, der alte Brauch liegt am Boden. Ich bin, das ist das Survival. Ich kann das Ding benutzen, wenn ich angeln will. Ich bin im was abgeschossen. <lacht> Servus, liebe Wandern-Outdoor-Freunde. Alles ganz ja. ernst. Ja. So, wir haben alles zusammengepackt. Wir hauen wieder ab. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Lasst uns ein Abo da. Wir freuen uns auf jeden Fall. Eine volle Fälle. Dann kommen die Bush Brothers nochmal. Bush Brothers. <lacht> genau.